linker Humor auf Social Media ist Zeigefinger -Humor. Und dem kann ich zustimmen, wir haben es tatsächlich sehr häufig mit Humoristen, Comedians hat man ja neuerdings, zu tun, die eigentlich nur noch mal zusammenfassen, was man auch schon bei Spiegel Online in der Kolumne lesen konnte, die wir ja alle lesen müssen und wirklich witzig ist das nicht und ich glaube, dass auch die Linken nicht darüber lachen, sondern es aber gut finden, dass es diese Art von Humor gibt und die wirklichen Poanten, die holt man sich dann woanders.